Okay, ja, vielen Dank, Gabi, für die warmen Worte und die Unterstützung. Dann überreiche ich jetzt, wenn er sich jetzt nicht gleich äh, den Hals bricht, das Mikro Stefan Gummert von der Tarifkommission und der Betriebsgruppe Verdi Charité. Oh, oh, oh. Ich bin so ein bisschen kasperig. ich brauche ein bisschen mehr Kabel hier. ne? Und keine Rückkopplung. Wow. Es ist ja eigentlich ein Unding, hier auf dem Bett zu stehen. Als Pflegekraft fällt mir das cool. besonders schwer. Ich habe es so auch erstmal gebremst. Macht der Gewohnheit. Ist das mit der Verständigung gut da hinter den Millionen Massen? Gut. Ich kann auch ziemlich laut. Ich fange mal ein bisschen an. Falsche sage ich Kolleginnen und Kollegen. Forge, das ist irisch für willkommen. 2011 haben wir mit einem irischen Zitat unseren ganzen Streik geführt und auch 2015 wollen wir mit dieser Tradition nicht brechen. 2015 zitieren wir wieder den großen irischen Gewerkschafter Jim Larkin mit dem Zitat »We are living in momentous times, wir leben in bewegenden Zeiten«. Ihr, wir sind die erste Streikbewegung für mehr Personal im Krankenhaus in der Geschichte dieser verdammten, durchökonomisierten Republik. Jetzt suche ich schon mal die MKG-Kollegin. Tinitos-Sprechstunde wird bestreikt. Ja, also Vorsicht! Den Gag bringen wir fast jeden Tag jetzt hier. So, wir bewegen derzeit ziemlich viel und das ist vor allen Dingen im Interesse unserer Gesundheit als Beschäftigter, aber auch im Interesse der uns anvertrauten Menschen sehr, sehr wichtig. Streiks, Kolleginnen und Kollegen, werden von Menschen gemacht. Wir sind alle Heldinnen und Helden, aber auch heute werden wir ganz besondere Menschen. Heldinnen dieses Streiks ehren wollen, denn das gehört auch dazu und es stechen immer einige Menschen aus der Masse heraus, die wir stellvertretend für alle hier erwähnen wollen und diese nette Aufgabe habe ich mir ausgesucht. Ich suche den Steffen Krampitz, ist er irgendwo? Ja. Da, der ist hier vorne, den sehen wir jetzt nicht unter dem Transparent. Wir haben eine Tradition be begründet, dass wir Streikhelden nominiert haben. Wir müssen das mal üben. Wenn ich das Mikro hoch mache, ruft ihr Streikhelden. Eins, zwei, drei. Streikhelden! Das ist ja ein Plural. Ne? Wir machen mal Singular. Streich. Und die Frauenbeauftragte hat, glaube ich, gestern böse geguckt, weil ich äh, die weibliche Form nicht benutzt habe. Verzeihung, es gibt natürlich auch Streikhelden. Gut, wir haben es gelernt. Wunderbar. Steffen, Steffen Krampitz, Station 7, Campus Virchow-Klinikum, stellvertretend zum Streikhelden gemacht für alle Neurologen, Gesch Pflegekräfte und Strohbeschäftigten und weil er den Streiksong komponiert hat, für den wir noch, glaube ich, eine Menge üben werden, aber wir werden ihn nachher auch zusammen singen. Stefan Krampitz von der 7 CVK ist ein. Streikheld. So. Olaf, ich bleibe jetzt mal bei Vornamen, Olaf vom Campus Mitte, von der 101i, stellvertretend für alle Beschäftigten, die in pechu bereichen arbeiten. Eure Streikdrohung über alle Campi trieb das nackte Entsetzen in die Gesichter jener Damen und Herren, die 365 Tage im Jahr... Im Jahr unser Elend organisieren und für zwei Tage Warnstreik hier nochmal einen richtig dicken Max und eine dicke Maxin machten. Olaf von der 101i, stellvertretend für alle PECHU-Kollegen, ist ein Streikheld! Gabriele Krebs, bist du da? Noch? Die traut sich jetzt nicht. Gabriele Krebs von der geschlossenen Station 45, Krankenschwester im CVK, stellvertretend Streikheldin für alle Stationen und den legendären Dialog mit mir über sechs Patientenzimmer und zehn Meter auf dem Stationsflur. Stefan, was ist nun mit Montag? Ich, wir streiken. Gabi, ich liebe dich, Stefan. Gabi Krebs ist eine Streikheldin. Nicole Matzke und Dana Lützgendorf. Nicole Matzke von der Heldenstation des 2011er Streiks, 44i im CBF. Dana Lützgendorf von der 144i am Campus Mitte, stellvertretend für alle Intensivkolleginnen, die seit November letzten Jahres einen ungeheuren öffentlichen Druck aufbauten. Nicole Matzke und Dana Lützgendorf sind. Streikheldinnen! Plural weiblich, bravo! Ulla Edemann vom Campus Virchow Klinikum von der 25i, stellvertretend für alle Kinderkrankenpflegebeschäftigten und all jene guten Geister, die in Verdi haupt wie ehrenamtlich das hier alles möglich machen. Ulla Hedemann ist eine... Streikheldin! So, Angelika Nickelmann aus dem Labor. Kati Ziemer, CFM-Gärtnerin, Ralf Stini, CFM-Medizintechnik, symbolhaft für auch all alle vielen nicht am Patienten mit arbeitenden Bereiche, sei es IT, sei es Radiologie und, und, und, ich kann sie hier gar nicht alle aufziehen, ich habe nur so wenig Zeit bekommen. Deswegen Angelika Nickelmann, Kati Zimmer, Ralf Stini sind die Wilde 13 im Campus Wilche Klinikum. War das bitter? Und das hat Nachspiel. Die wilde 13 als Station und Team für die Schließung gemeldet, stellvertreten für alle, die unter Repressalien vor, während und dieses, nach diesem Streik zu leiden hatten. Und dafür nehmen wir uns eine Menge Zeit. Daniela Krügel, Streikheldin. Nadine Schirmmeister, Streikheldin. Tina Terasa, Streikheldin. Erik Skahle. Streichheld. Ronny Konrad. Streichheld. Franziska Voller. Streichheld. So. Uh, Lovely Davis Tikum Thala. Katrin Hemmern. Streichheld. Dana Malik. Streichheld. Claudia Pickert. Streikheldin! Sonja Silinski! Streikheldin! Juliane Meissner! Streikheldin! Eva Masek! Streikheldin! Sofias Steinhaus! Streikheldin! Claudia Redlich! Streikheldin! Anne Mergans. Streikheldin! Anne Thulmann! Streikheldin! Silvana Libor! Streikheldin! Michaela Bentin! Streikheldin! Dana Voss! Lüder Tepe und Ulvie Derti, die beiden letztgenannten Servicekolleginnen. Bravo. <lacht> noch, noch ein ganz besonderes, privates, persönliches, politisches und irisches Vergnügen. Eine besondere Freude ist es mir, eine Solidaritätsadresse von drei Abgeordneten des Stall iran des irischen Parlaments, des irischen Bundestags, wenn man so will, zu verlesen. Solidarität aus Irland, liebe Kolleginnen und Kollegen, das machen wir stellvertretend für ganz viele internationale Solidaritätsbekundungen, von denen wir noch hören werden. Im Namen des Bündnisses gegen Austerität, der Anti-Austerity Alliance, möchten wir unsere Solidarität für die Beschäftigten der Charité zum Ausdruck bringen, die am 27. und 28. April in den Streik treten. In Irland haben wir in den letzten sieben Jahren brutale Austeritätsmaßnahmen erlitten. Dazu gehört noch heftige Kürzungen im Gesundheitswesen. Löhne und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten wurden angegriffen und die Rechte und Pflege der Patientinnen und Patienten wurden verschlechtert. Das hat zu enormen Wartelisten, auch für Routineuntersuchungen, überfüllte und unterbesetzte Krankenhäuser geführt. Wir haben verstanden, dass die eine gesetzliche Regelung für eine Personalmindestbesetzung fordert. Eine solche Gesetzgebung wäre willkommen zu heißen und würde einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit der Patientinnen und Patienten bedeuten und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen verbessern. Unsere Erfahrungen in Irland zeigen, dass es aber wichtig ist, dass neben Kampagnen für gesetzliche Regelungen die Beschäftigten sich organisieren und selber in Aktion treten. Das ist der beste Weg, um einen maximalen politischen Druck zu erzeugen und kann dazu führen, dass auch im Rahmen eines Tarifvertrags garantierte Mindestpersonalbesetzungen erreicht werden. Solidarische Grüße, die Abgeordneten des Doll Iran. Ruth Koppinger, Joe Higgins, Paul Murphy. Yeah! Da was hier gefilmt wird. Thanks a million comrades, the strikers stand firm and strong. Und wenn auch morgen wieder der Alltag droht, Kolleginnen und Kollegen, behaltet diese zwei Tage in euren Herzen, wo aus vielen, vielen unterschiedlichen Stimmen einmal wieder für kurze Zeit eine Stimme wurde. Mehr von uns ist besser für alle! Mehr von uns ist besser für, für alle! Danke! Ja. Ja.